Hey Leute, willkommen zu einer kleinen Rezension über die super Konsole X oder die SURPER-Konsole X. Laut Handbuch hat dieser 50 Emulatoren und 33.300 Spiele. Wenn Sie es kurz und einfach halten möchten, ist dies eine alte TV-Box mit einem Anstrich. Damit ist es fertig. Wenn Sie die technischen Daten kennen möchten, handelt es sich um einen Amlogic 905 Meter. Es hätte den Namen S908 erhalten, wurde aber in S905X umbenannt. Wenn Sie also Informationen dazu finden möchten, verwenden Sie Ihr DuckDuckGoFu. Jedenfalls haben wir hier eine Box mit einer Superkonsole im Inneren. Oh, ich werde aufgeregt. Warten. Läuft reibungslos mehr als 80 Emulatoren. Ja, der Wit Gamer Collector hat dies ebenfalls erwähnt. Ich bin sehr, sehr fasziniert, aber andererseits könnten Sie einfach die bilineare Filterung einschalten. Dann wäre alles glatt, haha. <lacht> die billigen Pads, die ich nicht anfassen möchte. Sie sind wie BinSlex. HDMI-Kabel. Das Besondere an diesem Handbuch ist, dass es Ihnen nur zeigt, wie Sie Emulation Station verwenden. Intelligentes Gamepad und hier ist die Konsole. Micro SD 128 GIG hier, zwei USB-Ports. 3,5 mm Audio, Ethernet-Anschluss, HDMI, DC-Anschluss. Und eine Ein- und Aus-Taste. Alles klar, nichts anderes ist funktionsfähig. Es ist nur Hartplastik. Unten haben wir diese vier kleinen Pads und 12 Volt ein-Apair-Leistung wird benötigt. Schauen wir uns also diesen Stromanschluss an. Oh, ich lebe nicht in Europa. Nutzlos. Wenn Sie eine bestellen, stellen Sie sicher, dass Sie den Verkäufer eine Nachricht senden und teilen Sie ihm mit, welchen Typ Sie benötigen. Okay, das ist der Größenvergleich. Mit der p 4, p 3 B Plus, Saga Minibox. Und ein Super Nintendo. Lassen Sie uns sie einschalten. Also gut, das ist ein nettes kleines Intro von KinHank. Spiele Retro. Was? Ja. Wahrscheinlich hat das definitiv gestohlen. Was wir hier haben, ist im Grunde genommen RetroPie. Wir haben alle diese Systeme in einer langen, langen Liste. Wählen Sie Ihr Spiel und los geht's. Am schwierigsten auf dieser Liste zu emulieren sind in der Regel Atomis Wave N64, Dreamcast und PSP. Wenn sie gut laufen, ist es fair zu sagen, dass alles andere auf der Liste so ziemlich gut ist. Als erstes konfigurieren wir den Controller. Ich werde einfach in meinem Logitech bleiben. Und dann lassen sie uns dieses Ding einrichten. Wir haben ein paar schöne Thumbnails an der Seite. Schauen wir uns zunächst die Amiga-Emulation an. Der P4 kann das einwandfrei machen. Und der 3B Plus kann das ziemlich gut. Mal sehen, wie diese kleine Superkonsole hält. Okay, gutes Zeichen. Es läuft AmiBerry und auch Wolot spiele Ein großes Dankeschön an die Amiga-Community. Ich weiß, dass du da draußen bist. Ach nein, ich halte Feuer, aber ich kann nicht beschleunigen. Ach nein, das ist fürchterlich. Okay, mal sehen, was wir machen können. Wir können hier den Emulator wechseln. Entschuldigung AmiBerry, ich werde es mit PUAE versuchen. Dies läuft in der Tat Pui, nur um zu versuchen, mit den Optionen zu spielen. Oh, fast da. Na, bitte. So können wir PUAE zumindest nutzbar machen. Und Turrican? Versuchen wir eines der Problemspiele. Ach je. Jim Power. Ich werde nur versuchen, den Emulator wieder auf AmiBerry umzustellen. Läuft etwas besser. Vielleicht genauso schnell wie ein 3B+. Okay. In den Einstellungen hier sollten wir in der Lage sein, das automatische Feuer auszuschalten. Das wird Lotus reparieren. Nee, ach je. Dieser Aufbau des Emulators ist ungefähr ein Jahr alt. Hier ist eine Amstrad-Aktion. Ich mag diese Lünetten an der Seite sehr. Sonic 2 Lassen Sie uns überprüfen, ob dies optimiert wurde. Okay, wir haben Blut an. Oh, die Verlangsamung. Okay, wenn Sie ein Spiel wie dieses auf Neo Geo bekommen, gehen Sie zu Schnellmenüoptionen, CPU Clock, und steigern Sie dies. Und Sie werden eine schöne, reibungslose Erfahrung bekommen. Also gut, Tekken 3, sehen wir uns die Steuerelemente an. Gut, gut. Gut was, okay, mein Kreis ist also aus irgendeinem seltsamen Grund auf L eingestellt. Selbst wenn Sie ein solches Setup-System bereit haben, werden Sie immer auf diese Probleme stoßen. Mit Steuerelementen und Retroarch. Es ist nur etwas zu beachten. Hier sind einige PSP. ziemlich gut aus. Metallschnecke XX. Musik. Ich habe festgestellt, dass einige große Titel nicht auf Lager sind. Also werde ich sie einfach über das Netzwerk einschalten. Ich werde Tekken 6 ausprobieren. Musik. Okay. Es läuft. Es läuft. Lacht. Es läuft. Alles klar. Wenn Sie einen oder zwei Frames überspringen, können Sie ihn abspielen. Ich lasse den Frame überspringen, damit Sie beurteilen können, wie leistungsfähig dieses Gerät ist. Hier ist Wipeout pure. Sie können sehen, dass die Grafiken ein wenig mit dem Schiff in Konflikt geraten. Das liegt daran, dass der Mali 450 verwendet wird. Wir werden es später mit dem P3 und dem 4 vergleichen. F0X Das läuft sehr gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige grafische Störungen gibt. Wo ist der Auslöser? Die schlechteste Wache aller Zeiten. Der Himmel hat Probleme. Sie könnten sie wahrscheinlich beheben, indem Sie zum Schnellmenü gehen und die Grafiken ändern. Ich bin eigentlich ziemlich überrascht, wie schnell es läuft. Als nächstes Dreamcast. Oh wow, Multiroom. Nun wählen wir das beste Spiel der Liste. Im Schnellmenü sind möglicherweise einige Steuerungskonfigurationen erforderlich. Okay. Lass uns mit Marvel vs. Capcom 2 zu Naomi übergehen. Als nächstes kommt Atomis Wave, Dolphin Blue. Es gibt einige grafische Störungen hier überprüfen sie seinen Körper. Sie können es durchschauen okay alles was wir tun müssen ist hier auf die optionen einzugehen ändern sie dann die alpha sortierung in pro dreieck das wird es richtig beheben Alles klar. Metal Slug 6. Musik. Scheint sehr gut zu laufen. Aber für diejenigen, die wissen, wie man es am besten testet, ist es, diesen Chef zu überprüfen. Ach je. Okay. Versuchen Sie es mit einem anderen. Neo Geo Battle Colosäum. Dieser stürzt einfach ab, ich habe es versucht König der Kämpfer 11 Auch damit kein Glück Es könnte ein schlechtes Rom sein oder es könnte ein Mangel an Gedächtnis sein Wir haben nur ein Gigabyte Das ist also EMULIC 3.5, aber was wir tun könnten, ist vielleicht ein Update? Leider wird dies die letzte Veröffentlichung für unser Board sein Ach nein. Lass es uns trotzdem bekommen. Also das, was du brauchst, ist dieses. Generisches img -GZ. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Speichern unter. Musik. Also werden wir es auf ein MicroSD flashen. Eine andere, damit Sie die Superkonsole sicher aufbewahren können. Boom, Kopfschuss. Und hier drin. Gerätebäume. Was wir tun müssen, ist Rechtsklick. Kopieren Sie diese Datei und wir werden sie hier einfügen. Also werden wir den unteren Namen in DTB-IMG ändern. Wählen Sie das aus, kopieren Sie es, löschen Sie es. Benennen Sie dann die unterste Datei um. DTB-IMG und das war's. Wirf das in deine Superkonsole. Ich habe gerade die ROMs über das Netzwerk kopiert. Und du hast das. Beifall. Dieses 3.9 Update sieht wirklich gut aus. Wenn wir wollten, könnten wir hier durch die Emulatoren auswählen. Mal sehen, ob dies unser Autofeuerproblem gelöst hat. Und ja, kein Autofeuer. Mit den Updates für AmiBerry können wir also spielen. Der größte Teil der Amiga-Bibliothek mit ziemlich guter Geschwindigkeit. Wenn Sie Blenden wünschen, können Sie diese über das EmoElec-Menü installieren. Musik Okay, vergleichen wir also mit ähnlichen Systemen. Dies ist ein 3B+. Ach je, 5 Bilder pro Sekunde. Das ist der Pi 4. Und jetzt die Pandora Saga Mini TV Box. Musik. 50 bis 56 Bilder pro Sekunde. Alle drei Instanzen hatten die gleichen Einstellungen. Was wir hier haben, ist im Wesentlichen ein Kuchen auf einer Android-Box. Sie haben wahrscheinlich viele alte TV-Boxen bekommen, die sich nicht verkauft haben, auf ein s 905 emulikbild bild geknallt, den Namen aufgespammt, aufgesprüht, fast wie ein SNES ausgesehen und verkauft. Die Sache ist, es läuft PSP besser als jeder Pi, aber nicht so gut wie ein PG3D und emuliert. Amiga und Atomis Wave, aber nicht so gut wie ein Pi. Zusammenfassend versucht die Superkonsole X von allem ein bisschen zu machen. Ein Alleskönner, kein Meister. Die meisten Dinge, die diese Konsole kann, könnte der Pi vor Jahren tun. Ich würde also sagen, wenn sie die Dinge ziemlich gut emulieren möchten, besorgen Sie sich einen Pi, damit Sie Spiele spielen möchten und holen Sie sie. Willst du dem Kanal helfen? Affiliate-Links finden Sie in der folgenden Beschreibung.